Trumpf ist ein internationales Unternehmen mit weltweit mehr als 14.000 Mitarbeitern und 73 Ländern. Ich bin Sandra Dirnberger und habe vor kurzem mit der tap das zweite Lehrjahr als Elektronikerin bei Trumpf abgeschlossen. Jetzt zeige ich euch meinen Kommen wir mit! Ich habe der Prof. Elektronikerin gewählt, weil mir die Abwechslung zwischen dem Handwerk und der Arbeit am Computer gefällt. In der in der Produktion gestartet, wo ich unsere Produkte kennengelernt habe. In unserem Lerncenter haben ich nachher mechanische Tätigkeiten wie Bohren und Fräsen gelernt. Später haben wir dann die Möglichkeit, selber elektronische Baugruppen zu designen. Den grossen Teil der Lehre arbeiten wir im Entwicklungslabor. Dort lernen wir die Grundlagen von Elektronik, das praktische handwerk handwerken und verschiedene Messinstrumente. Können. Mein Name ist Mick Meyer, im vierten Lehrjahr bin ich mit auf der Abschlussarbeit und DPA am Vorbereiten. Wir Lehrling haben untereinander ein sehr freundschaftliches Verhältnis. In der zweiten Hälfte der Lehre lernen wir hauptsächlich programmieren. Außerdem bearbeiten wir immer selbstständige, größere Projekte. So übernehmen wir automatisch mehr Verantwortung für unsere Arbeit. Jetzt ist ein kurzer Einblick in unseren Berufsalltag als Elektroniker. Hat es dir gefallen, dann bewirb dich jetzt bei Dumpf Schweiz.